Hallo alle miteinander Leselupen ist heute mal das Thema Mein Opa kauft sich dumm und dämlich mit ähm, den Batterien die er jedes Mal in so der Leselupen-Dinger hereinnehmen muss und da hatte ich mir gedacht, das kannst du ihm etwas abnehmen Das hier war praktisch die erste Version, die ich bastelte da ist ein 1,2 Volt Akku drin in Joule -Teeth und diese joule -Teeth schaltung die nur 5 mA zieht. So eine High Power LED und zieht jetzt zwischen 5 und 10 mA zieht sie. Ja, die hätte natürlich ewig gehalten, ja, allerdings durch dieses warm -weiß Licht, ähm, Ja, hatte gemeint, das ist ihm etwas dunkel. Ja, wenn man hier ins, ins Dunkle reingeht. Ja gut, das, eigentlich geht es schon, aber ja, zum richtigen Lesen sagte der Opa eben, ja das wäre schön, wenn es doch noch ein bisschen heller wäre. Ja, also nehme ich die jetzt für mich und habe noch nochmal eine neue Version zusammengebastelt. Hm. Da gab es im Supermarkt solche Teile hier. Also hier das untere Teil müsst ihr euch mal wegdenken. Das ist eigentlich nur so groß wie hier vorne. Das. Und das sind original vier solche 1,5 Volt zellen eingebaut dass man insgesamt auf 6 volt kommt und dann sind zwei äh, richtige kaltweiß leds hier vorn drin und die machen natürlich schon etwas mehr hell als hier Ja. und damit kann man dann auch die schrift ja das ist dann für für solche na, solche texte vielleicht nicht unbedingt aber ähm, für Schwarz auf Weiß ist dann dieses Kaltlicht, Kaltweißlicht, ist wahrscheinlich schon viel viel besser. Ja, und das haben wir jetzt so realisiert, indem wir uns hier so einen neuen Voltblock genommen haben, so einen alten. Und das sind solche Mini-Zellen hier drin, solche 1,2 Volt, 100, zwischen 120 und wie viel hat der hier? 160 Milliampere. steht drauf, doch hier an der Seite. 150 Milliampere. Also der hier hätte dann pro Zelle 150 Milliampere. Ähm, da habe ich mir fünf davon genommen. Hier sind jetzt die fünf Zellen in Reihe hier unten drunter. Na, könnt ihr euch vorstellen, dass die hier rundrum und daran dann ein ReMF, einen ganz so einen ähnlichen ReMF wie hier mit einem 2N2905 PNP Transistor. Und auch ungefähr so eine, so eine Wicklung wie hier. Allerdings mit viel dünnerem Draht. Das ist jetzt das Ladegerät dafür, was ich genommen habe. Und hier drin ist dann nochmal so ein kleiner Ferritkern eingebaut, wo eine Wicklung drauf ist. Da sind ein paar mehr Windungen hier äh, als hier. Und auch vom Draht her habe ich da 0,20er und 0,15er Draht genommen. Ja, also mit 0,20er 0,15er Draht hier ein RMF wickeln. So ungefähr. Was heißt, wie viel kriegt man hier rum um so einen Ferritkern? 20 Windungen ungefähr. Einen ähm, 1000 Ohm Vorwiderstand habe ich reingenommen. Und ich konnte bei der Version hier, ähm, ja, also das was bei unserem Joule-Tief geht mit unserem Widerstand und Kondensator, vorm Vorwiderstand, das funktioniert hier beim ReEMF nicht, habe ich mitgekriegt, zumindest für LEDs. Also, da, ähm, egal was man dann davor bastelt, die werden dann dunkler. Und hier mit dem 1000 Ohm Widerstand bin ich so gerade an der Grenze, dass die mit dieser Leuchtstärke hier mit ungefähr 40 mA leuchten. Also bei 5, 6 Volt und 40 mA um die Dreh rum. und bei 40 mA und ähm, um die 160 mA, was die hier können. Könnt ihr euch ausrechnen, sind wir ungefähr bei vier vollen Stunden, wo man das mit der Leuchtstärke betreiben kann. Ja, natürlich werden die Batterien auch leerer mit der Zeit und das heißt, das Licht wird dann auch dunkler und das heißt dann wiederum, dass es eigentlich viel, viel länger geht. Also ich rechne mal so mit 6 bis 8 Stunden Dauerbetrieb, dass man es noch benutzen kann, bevor man es laden muss, ist auf alle Fälle drin. Und das müsste... Das müsste reichen zum täglichen Zeitungs- und Buchlesen und was man da sonst noch so alles mit solchen Leselupen machen möchte. Ja, das war mal so eine kleine Anregung, wie ihr das vielleicht auch mal umsetzen könnt, aber re als LED-Ansteuerung kann ich durchaus weiterempfehlen. Naja, was natürlich noch erwähnenswert wäre, ja, wenn ihr hier solche, fünf solche Zellen habt, müsst ihr ungefähr auf 7,5 Volt ähm, maximal rauf, wenn sie geladen werden sollen. Und auch nur zwischen 10 und 20 Milliampere. Ja, also ein Zehntel C ist ja die Formel, wie man so nickel metallhydrid akkus laden soll. Also ein Zehntel der Gesamtkapazität an Strom hineinjagen. Wenn die hier 150 Milliampere haben, sollte man da ein Zehntel davon an Strom zum Laden nehmen. Also ungefähr 15 Milliampere. Und bei dem habe ich das jetzt momentan so rausgefunden, also natürlich durch ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es bei euch auf Anhieb gleich klappt. Ein Ampermeter müsst ihr euch schon mal mit hinlegen, was in dem Messbereich messen kann. Bei mir ist jetzt die Version mit einem 6 Volt Trafo-Netzteil, also kein Schaltnetzteil, ne? ein Trafo-Netzteil, so also ein normales Ding, Milliampere sind eigentlich egal. Und dann äh, eine ReMF-Version mit 100 Ohm Vorwiderstand und zwei LEDs in Reihe. Dann komme ich so zwischen 10 und 20 Milliampere dahin, kann das dann praktisch über Nacht anstecken und wenn ich früh nach 10 Stunden aufgewacht bin, kann ich es rausziehen. Die Akkus sind nicht warm, aber ausreichend geladen, auch nicht zu sehr überladen, ein bisschen Refresh durch ein REMF und dann müsste das extrem lang halten. Da wäre dann der Schaltplan dafür. Erstmal für einen LED-Treiber einen normalen Joule-Tief nehmen, so, ja so ungefähr die, die Größe schon, ja, also schon fast so original wie ich es hier gemalt habe. Mit so zwischen, sagen wir, zwischen 13 und 20 Windungen ungefähr mit 0,15 und 020er Draht, beide parallel gewickelt. 015er Draht nehmt ihr als Trigger, ein KV-Widerstand auf die Basis von einem 2 N2905 dann die eine Powerseite geht auf den Kollektor und in der Mitte, wo ihr die eine Seite praktisch von der Seite hier die Power und hier die Triggerseite zusammengetütelt habt, eine normal halt Das ist euer Ausgang hier dann bei PNP Version dann der Plus. Hier habe ich mal noch einen 0,1 fahrrad 5,5 Volt Supercap mit hingemacht. Er würde auch ohne Supercap funktionieren aber daher noch ein bisschen Elektronik und so ein Taster mit drin gewesen ist in der Lampe, habe ich gedacht, dann gehst du mal lieber auf Nummer sicher. Hier oben eure High-Power-LEDs, die praktisch in der Lampe verbaut sind. Hier normale 4000 Siemer-Dioden, alle drei und hier drüben, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, diese 1,2 Volt nickel metallhydrid akkus fünf Stück in Reihe. Das Ladegerät dafür wird dann, Logischerweise hier an Plus und Minus angeschlossen. Ne? Und das sieht so aus, dass der Joule-Tief um die 9 Windungen hat. Mit 0,3er als power und 0,15er als Trigger. An der Basis hier ein 100 Ohm-Vorwiderstand. Also kein 1K, sondern 100 Ohm-Widerstand. Und dann zwei blaue LEDs in Reihe. Also ich habe jetzt mal, vielleicht geht es auch mit roten oder grünen oder weißen, keine Ahnung. Ich habe jetzt mal... Weiß bei mir halt so gewesen, ist die blauen LEDs hingeschrieben. Da ist dann hier plus, ne, so wird es dann angeklemmt, geht dann auf den Trigger drauf, der ist dann wie gesagt hier 0,15er und hier der 0,30er, der Power geht dann auf den Kollektor. Ja, und ähm, die normale REMF-Schaltung eben, hier wieder 4700 Dioden und der Eingang davon ist wie gesagt ein 6-Volt-Trafo, kein Schaltnetzteil ja weil Schaltnetzteile äh, bringen wirklich glatte 6 Volt raus so ein Trafo der bringt da kann ruhig 7 8 Volt